gegen die Klimakrise, für bessere Luft. Seit Jahrtausenden wärmt sich der Mensch an der wohligen Wärme des Feuers. Aber auch für unsere Zukunft hat Holz eine große Bedeutung. Holz ist gespeicherte Sonnenenergie und unser wichtigster erneuerbarer Energieträger. Holz liefert uns mehr Energie als Wasserkraft, Wind und Sonnenenergie zusammen. Im Gegensatz zu Erdöl wächst Holz immer wieder nach und verbrennt CO2-neutral. Dadurch liefert Wärme aus Holz einen wichtigen Beitrag für CO2-freies Heizen. Aber das Heizen mit Holz verursacht neben der Industrie, der Landwirtschaft und dem Verkehr auch einen Teil der Feinstaubemissionen. Die gute Nachricht, unser Wald wandelt nicht nur das klimaschädliche CO2 in Sauerstoff um, sondern er filtert auch große Mengen Feinstaub aus der Luft. Schauen wir uns die Emissionen beim Heizen mit Holz einmal genauer an. Ein großer Teil stammt aus veralteten Anlagen, die nicht mehr dem modernen Stand der Holzheiztechnik entsprechen. Zwei Drittel der Emissionen sind auf den Betrieb dieser veralteten und ineffizienten Feuerstätten zurückzuführen. Moderne Holzfeuerstätten emittieren heute nur noch einen Bruchteil von dem, was veraltete Anlagen ausstoßen. Durch Innovationen und Effizienzsteigerungen wird sich die positive Entwicklung auch in Zukunft fortsetzen. Um das Klima zu schützen, ist es Ziel, bis 2050 die durchs Heizen entstehenden Staubemissionen um 90 Prozent zu senken. Zukünftig wird veraltete Heiztechnik, auch die mit fossilen Brennstoffen betriebenen Öl- und Gasheizungen, durch moderne Holzfeuerstätten und andere erneuerbare Technologien ersetzt. Das größte Potenzial, um Feinstaubemissionen bei Heizungen zu senken, liegt im Austausch veralteter, ineffizienter Holzfeuerstätten durch moderne, emissionsarme Holzfeuerstätten. Neue, effiziente Holzfeuerstätten reduzieren durch optimale Feuerungstechnik nicht nur den Feinstaub, sondern gleichzeitig auch den Brennstoffbedarf. Das ist nicht nur für den Klimaschutz und die saubere Luft gut, sondern auch für die eigene Geldbörse. Aber nicht nur durch Erneuerung veralteter Holzfeuerstätten kann Feinstaub reduziert werden. Wer wichtige Tipps und Tricks beim Heizen mit Holz beachtet, kann viel für eine saubere Luft tun. Schon durch richtiges Anheizen und Nachlegen kann man nicht nur die Emissionen um bis zu 50% reduzieren, sondern auch deren Schädlichkeit. Zum Beispiel für eine möglichst schadstoffarme Verbrennung verwenden Sie ausschließlich trockenes und naturbelassenes Holz. Alle weiteren Tipps rund um saubere Heizen mit Holz finden Sie auf wärmeausholz.at und auf Facebook. Gegen die Klimakrise. Für bessere Luft. Wärme aus Holz. Eine saubere Sache. Eine Information des österreichischen Biomasseverbands FOICO und Bioenergy Europe.